eure fragen rund ums thema fußball hier bei sport 2000 moin sport 2000 family was geht und willkommen zu einer neuen folge von let's talk football und heute soll es nochmal um den adidas Predator gehen ihr habt nämlich fragen gehabt zum sogenannten demon skin upper das sind die 406 spikes die sich hier am u befinden Darum soll es heute im heutigen Video gehen, was das Ganze soll, wie das funktioniert, ob es funktioniert, was die Vor- und Nachteile sind. Das gibt es heute im Boot talk video Viel Spaß dabei und let's go! Anders bringt mir den Predator 20 oder Predator Mutator einen Fußballschuh auf den Markt, der Spikes auf dem Obermaterial hat. Das ist der sogenannte also Demon Skin Upper. Genauer gesagt sind es 406 Spikes, die sich hier um das Obermaterial am Außenfuß, am Vorderfuß und am Innenfuß befinden und laut dass ist dieser Schuh sogar 100% unfair. Und zwar soll nämlich dieses Demon Skin aber dafür sorgen, dass der Ball mit mehr Effekt getreten werden kann und dass der Ball allgemein mit mehr Grip verarbeitet werden kann. Und ich muss sagen, in der Testphase ist es mir aufgefallen, dass dieser Schuh tatsächlich einen extrem guten Grip vermittelt. Wahrscheinlich habt ihr auch schon das äh, Review oder den Playtest gesehen, den findet ihr nämlich in der Infokarte. Man muss nämlich sagen, dass die Idee von Adidas äh, mit dem Demon Skin aber tatsächlich funktioniert. Man kann den Ball auf jeden Fall mehr Effekt mitgeben. Das haben wir sogar in einem Experiment schon getestet, wo wir den äh, Schuh quasi mit einem Ball getestet haben, der einen Chip in sich befindet. Mit dem Chip konnte man messen, wie oft sich der Ball dreht und quasi wie viel Effi man dem Ball mitgeben kann. Und dieser Schuh wird am besten abgeliefert. Aber man muss auch auf jeden Fall eben schon mal festhalten, dass man sich an diesen Schuh gewöhnen muss. Und man muss natürlich auch wissen, wie man mit diesem Schuh umgehen muss. Nur dann hat man auch wirklich einen Vorteil. Ich muss sagen, am Anfang musste ich mich auch an den Schuh gewöhnen, weil der Grip ist wirklich anders. Man kann es gar nicht äh, richtig beschreiben, weil sowas gab es noch nicht auf dem Markt. Ähm, das Demon Skin aber funktioniert extrem gut. Allein wenn man mit der das schon fährt, merkt man schon, wie extrem gut der Grip ist. Das merkt man auch am Wald. da muss man sich ein bisschen einstellen, aber es funktioniert tatsächlich, wie gesagt, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss. Das sind dann 406 Spikes, die quasi überall in dem Schuh verteilt sind. Wir haben auch schon extra auf die Haltbarkeit ein bisschen geachtet, und um zu schauen, ob das Demon Skin aber auch über einen längeren Zeitraum abliefert und auch hier gibt es ein Jahr. Viele haben die Angst gehabt, dass diese Stacheln relativ schnell abfallen. Abfallen tun sie gar nicht, die sind sehr, sehr stabil. Was natürlich sein kann, ist, dass mal ein, zwei Spikes quasi an der Spitze abbrechen. Aber die liefern dann trotzdem noch ab, weil die Erhebung bleibt bestehen. Das heißt, auch in Haltbarkeit überzeugt dann der pre 20 mit seinen 406 Spikes. Ob der Schuh dann wirklich 100% unfair ist, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Man muss wissen, wie man mit diesem Schuh umgeht, dann hat man tatsächlich einen Vorteil, zumindest wenn man mit der Innenseite gerne schießt oder flankt, weil dann gelingen Bananenflanken extrem gut, wie ihr im Experiment wahrscheinlich gesehen habt. Wir haben nämlich geguckt, wie viel Effekt man dem Ball mitgeben kann, wie gesagt und der Adidas Predator das sehr, sehr gut gemacht, vor allem beim Thema Bananenflanken, beispielsweise der nach Eckball, konnten wir dem ähm, Ball über 500 äh, Umdrehungen pro Minute mitgeben, das ist sehr, sehr gut und das liegt auch an dem Demon Skin Upper. Jetzt können wir auch gleich mal noch auf die Frage eingehen, zu welchem Spielertyp bzw. welchem Fußtyp passt denn dieser Schuh überhaupt? Wir haben hier einmal den Predator 20 Plus und den Predator 20.1. Hier gibt es auch einen kleinen Unterschied, weil ihr seht, das ist ein Lasers schuh bei dem Schuh müsst ihr aufpassen, bei Laceless Schuhen allgemein, habt ihr wahrscheinlich in der anderen Folge schon gesehen, da haben wir nicht explizit über das Thema Laseless Schuh geredet, findet ihr in, in der Infokarte. Es ist sehr, sehr wichtig, den Schuh vorher mal anzuprobieren, weil man hat keine Schwierungen, kann quasi dann in der Passform nichts mehr ändern. Der Pededa 20 Plus ist für mittlere und äh, leicht schmale Füße geeignet. Äh, Spieler mit sehr, sehr breiten Füßen sollten die Finger eher von diesem Schuh weglassen. Genauso ist es auch beim Predator 20.1, hier hat natürlich noch den Vorteil der Schnürung, aber auch hier habt ihr mit mittleren und schmalen Füßen auf jeden Fall keine Probleme, der Lockdown ist in beiden schon wirklich hervorragend. Auch im Predator Plus war ich positiv überrascht, aber wie gesagt, der Vorteil von 20.1 ist natürlich die Schnürung, dadurch kann man natürlich die Passung noch ein bisschen ändern. Und allgemein ist dieser Schuh für alle Spielmacher, die das Spiel durch lange und präzise Pässe leiten wollen, geeignet. Ihr könnt natürlich mit diesem Schuh jetzt extrem geile Flanken schlagen und habt sehr, sehr guten Grip. Das heißt äh, beispielsweise, Pogba oder gespielt in diesen Schuh, die gerne natürlich äh, Flugbälle bringen. Und wie gesagt, bei der Haltbarkeit müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Da kann man auch Fragen, wie kann man mit dem Schuh überhaupt, äh, wenn man quasi geht das überhaupt? Das funktioniert natürlich, auch wenn der Verteidiger mal drüber rutscht. Ähm, ja, der geht bei den, äh, bei den Spikes nicht so schnell weg. Wie gesagt, es kann sein, dass sie ein bisschen abbrechen, aber von der Haltbarkeit ist es wirklich. Extrem gut, was Adidas da gemacht hat. Es funktioniert nämlich nicht nur performance-technisch, sondern auch von der Haltbarkeit überzeugend der Predator 20. Das soll es dann auch schon wieder zum Adidas Predator 20 gewesen sein, zum sogenannten Demon Skin Upper. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder auch Vorschläge für das nächste Video, einfach Kommentare lassen. Das soll es nämlich auch für das heutige Video gewesen sein. Nicht vergessen, abonniert, Glocke aktivieren, bleibt sportlich, haut rein und ciao.